Bildungsinhalte auf TikTok, funktioniert das überhaupt? Ja klar. Okay, sich einfach nur hinzustellen, Thema runterzurattern, wie bei einem Referat oder einem Vortrag, das funktioniert natürlich nicht. Deshalb mache ich auch TikToks mit politischen Bildungsinhalten. Beispiel, vor zwei Jahren ging es darum, dass TikTok in den USA verboten werden sollte. Das war ein Riesenthema und das habe ich zum Beispiel zu einem auf Aufhänger gemacht, um das Wahlsystem der USA zu erklären. Man kann sich also ein populäres Thema schnappen und dann noch politische Bildung mit dranhängen. Und am besten ist es sogar so, dass die jungen Menschen sich ein Video anschauen und vielleicht gar nicht auf Anhieb merken, dass sie dabei etwas lernen. TikTok ist halt eine Freizeit-App und die soll auch Spaß machen. Trotzdem antworte ich auf die Frage...